So, herzlich willkommen hier bei German Beginners und dem Sniper Fury Clan. Wir haben ein neues Update erhalten, deshalb erkläre ich euch jetzt das neue Menü. Ganz wichtig, bevor ihr anfangt mit dem neuen Update zu spielen, müsst ihr unbedingt unter Einstellungen, ihr werdet da einen Bildschirm haben, direkt beim Start, ich habe das schon getan, die Geräte verbinden, äh, beziehungsweise sich verbinden da gibt es ein altes und ein neues microsoft account aus datenschutzrechtlichen gründen wird das alte abgeschafft und das neue damit der spielstand stimmt müsst ihr euch unbedingt mit dem neuen microsoft konto verbinden und das alte verbindet lassen nur so kann euer spielstand entsprechend auf dem neuen konto was in zukunft nur noch vorhanden sein wird äh, gespeichert werden. Ganz wichtig. Erstes, wenn ihr reinkommt ins Spiel, in das Neue, unbedingt darauf achten, in dem neuen Microsoft Account Button, das ist der blaue, anmelden. Wie das geht nochmal, ihr geht hier in das Hauptmenü, was ihr hier ja kennt, vom Allgemeinen her, tägliche Herausforderungen, Preise, die man gewinnen kann, äh, Chat-System, dann Angreifer, äh, beziehungsweise ich gehe mal drauf, Basis, Angriffe, ob abgewehrt oder nicht. Dann haben wir hier das Chat, dann haben wir hier die Freundesliste, dann haben wir als nächstes die Einstellungen. Und hier unter den Einstellungen geht ihr auf Verbinden. Da ist dann das Feld, blaues Feld mit Microsoft Konto verbinden, unbedingt tätigen. Ihr müsst mit dem grünen Verbindung drin bleiben in der Übergangsphase, damit die Spielstände auf beiden Konten gehalten werden. In Zukunft wird es nur noch dieses Konto geben und damit die Spielstände dann da sind, unbedingt anmelden. Wichtig! Ansonsten haben wir hier wieder das normale Anpassen und Menü auffüllen, was man äh, so kennt. Also man kann hier sich dann einstellen, was man alles zeigen möchte. Ich mache jetzt mal hier für euch. Zu demo alles auf an, damit ihr alles seht auf dem Startbildschirm. So, dann habt ihr hier unten die altbekannten Zeichen. So war es ja im letzten Menü auch. Wenn man da draufklickt, kommt man da direkt in seine Basis. Wenn man hier draufklickt, kommt man direkt auf die normalen Missionen zu spielen oder eben Spezialeinsätze zu setzen. Dann hat man hier entsprechend die aktuelle Beherrscherkontrollphase Oh Scheiße, ich sehe gerade ausgerechnet, wir haben es um vier Punkte verpasst. Schade, ich hatte eigentlich gestern Abend, wie ich aufgehört habe, fest damit gerechnet, dass wir das Gebiet bekommen. Egal, wir gehen zurück, sind wieder im Menü. Hier sehen wir dann äh, die Basis mit einem Direktklick. Hier sehen wir dann ähm, die Clan-Mission Bosskampf. Hier ist neu beim Bosskampf, wenn man Erkennungsmarken haben möchte, kann man nicht mehr Missionen spielen oder äh, Angriffsmarken einsetzen. Jetzt muss man Spezialmissionen setzen und die dauern immer zwei Stunden. Hat natürlich den Nachteil erstens, man bekommt nicht so schnell so viel Münzen wie früher. Hat aber den Vorteil zweitens, die äh, Herausforderung Spezialeinheiten so und so viel setzen läuft hier besser. Leider sind die preise aber immer nur die münzen mehr nicht traurig aber war es ist leider vorbei das aber wiederum zeigt dann hier in der kleinen mission dass ihr in zukunft auch entsprechend eure einsätze gott sei dank hatte ich marken gesammelt ähm, dass ihr eure Einsätze bedacht einsetzt beim Boss. Und als Teamplayer ist bei uns zum Beispiel die Regel, dass jeder nur so viel Schaden machen darf, wie an Gesamtmetern Schaden da ist, durch die Anzahl der Personen im Clan, damit jeder denselben Wert, also jeder einen Angriff durchführen kann und auch das äh, verdient. Leider hat man sich gestern nicht dran gehalten, es war aber nicht ich, der den Fehler gemacht hat. Ich habe zwar einen zu hohen Wert gemacht, aber irgendjemand hat ihn gestern schon getötet. Und eigentlich sollte er bis kurz vor Ablauf leben. So, dann hat man hier wie früher die entsprechende Aufteilung und hier diesen Button kennen auch die meisten. Da können sowohl Offiziere als auch der Clan Leader den normalen Boss, der gestorben ist, hätte ich dann gestern Abend auf Hardcore stellen können. Dann wird der noch schwieriger, hat mehr Meter und hat entsprechende Schutzschirme mit drin, die man auch erledigen muss. Aber äh, das Ganze kostet auch Energie. Und zwar umgerechnet Energie im Wert von 600 Rubin. So, dann hier haben wir wieder die, die große Grafik. Da kommt man auch direkt in die Basis. Dann haben wir hier die äh, Grafik vom Kampfpass. Ich habe meinen Heute Morgen gerade fertig gemacht, könnte mir jetzt die Preise einfordern. Mache ich noch nicht. Dann haben wir hier oben, wie wir es eigentlich kennen, einmal das Waffenarsenal, wo man drauf kommt. Und alles anderes unsere Liga derzeitigen Stände. Hier hat man das etwas, die Grafiken verändert, aber äh, ansonsten ist es gleich geblieben in der Struktur. So. Jetzt wird es interessant, weil es gibt neue Funktionen. Einmal hier im Shop, da haben wir hier wie bekannt die Schlachtpakete. Es gibt diese äh, orangenen äh, Schlachtpakete leider nicht mehr. Dafür wurden mir jetzt eben Clanmünzen, Bossmünzen gegeben, muss man sagen. Ähm, damit wurde das verrechnet mit den Kisten, die ich noch hatte und nicht eingelöst waren dann haben wir den schwarzmarkt auch wie gewöhnt mit hände oder gold zu kaufen auch wie gewöhnt dass man äh, umschalten kann auf neue preise unten wie immer die sonderangebote dann die exotischen die sturm und die sniperwaffen hier oben jeweils äh, was im angebot da ist achtung ein hinweis äh, zu den angeboten ich gehe noch mal kurz in den shop diese Angebote, die hier sind, wie ihr seht, die innere Stimme, äh, die sind zwar schön und günstig, aber für die Mission R25 geeignet ähm, und der Maximalschaden ist dann entsprechend gering. Wenn wir in die Mission R26 kommen, braucht man Minimum 3175. Und wie ihr feststellen könnt, die Waffe, die jetzt im Angebot ist, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Welche was? Welche was? Noch weiter zurück. Meine Güte, da haben wir sie. Die innere Stimme hat nur 3125. Das heißt, diese Automatikwaffe könnt ihr dann in der Mission erst 26 nicht verwenden. Es gibt eine Ausnahme. Ihr könnt euch unter dem Uniform die Fähigkeiten so zusammenstellen, dass die Sniperfähigkeit erhöht wird. Wie ihr hier seht, haben wir ja die Abwehr. Hier den Kopfschussbonus, hier exotische Waffen, hier bei Spritzschadenerhöhung und hier ist die Sniper. Es gibt Rüstungsteile, die euch einen Sniper-Bonus gewähren. Wenn ihr da hoch genug kommt an Prozenten, könnt ihr auch noch eine Sniperwaffe aus R25 verwenden in R26. Genauso auch bei Sturmgewehren. Kleiner Tipp am Rand. So. Dann kommen wir wieder zurück auf die ursprüngliche neue Startseite, was sich die Programmierer haben einfallen lassen. Hier das altbekannte Chat-System. Hier ist einmal unser Chat-System innerhalb des Clans. Das ist der untere mit den vier Ecken und hier haben wir den weltweiten Chat, wo man sich austauschen kann und wo man äh, Tipps erfragen kann und so weiter. Auch ich bin da hin und wieder zu Besuch. de Commander. Und ihr wisst es, ich bin es dann, der Jürgen von German Beginners. Aber ihr seht es ja auch, dass German Beginners da steht. So. Dann haben wir hier das Verteidigungsprotokoll und das Angriffsprotokoll. Kennen wir auch schon alle, Mann? hat sich nur grafisch etwas aufgearbeitet. Dann haben wir hier oben neu ein Button mit Gratis. Das sind diese täglichen Belohnungen, wo man äh, die entsprechenden Werbungen äh, von 35 Sekunden, sind glaube ich, anschaut und bekommt dann, die preise also wie hier bei den rubin ihr kennt es alle wenn ihr das schon gespielt habt, sniper fury kennt ihr es alle da hat sich nichts verändert das bleibt so es ist auch die pausenzeit von drei stunden bis man wieder rad drehen kann ja was gilt es noch zu sagen eigentlich war das jetzt in den gröbsten zügen die neue oberfläche bekannt gegeben das wichtigste denkt unbedingt dran Microsoft Konto neu anmelden, das blaue Microsoft Konto und in dem alten angemeldet bleiben, damit euch die Spielstände nicht verloren gehen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, hier seht ihr die täglichen Einlog Belohnungen. Dann äh, was dieses Briefsymbol jetzt bedeutet, ja wie ich mir schon dachte, das ist das Nachrichtensystem, wo ich als Clan Leader entsprechend äh, Mitteilungen schreiben kann. Oder das System automatisch Mitteilungen gibt, wenn äh, Clan Spenden von Gold oder äh, Clan Punkten in den Kern oder sonst wo hingegeben wurden. Im Clan HQ kennt ihr ja alle den Reaktorkern die entsprechenden äh, Kriege, die man führen kann, durch Krieg beginnen. Ihr habt hier ein Abstimmungsfeld, wenn ihr nicht Leader seid, dann wird abgestimmt und sobald die Hälfte des Teams der Meinung ist, man führt Krieg, wird der Krieg gestartet. Hier kann man sich dann äh, ausleihen. Einen gibt es umsonst, andere für Rubine. Ein Drop kameraden zum Beispiel. Jetzt muss ich mal gerade hier, um das Bild zu verlassen, die Videoleiste so weg machen, die ihr nicht seht. Das ist für mich. Dann haben wir hier das Verteidigungssystem. Hier könnt ihr euch die Fahne leihen, je nachdem wie stark euer Clan ist. Also welchen Level, wie ihr hier seht, haben wir 5. Bei dem nächsten hätten wir dann eine Verteidigung der Einmarschphase 5 mehr wie jetzt. 6% mehr bei der ausgeliehenen Fahne. Das heißt, statt 15 wären es dann 16. Ähm, dann haben wir das Waffenarsenal, wo man sich eine umsonst leihen kann, die anderen für Rubine. Kleiner Tipp am Rande, bei dem Verteidigungssystem ist auch noch interessant, ihr könnt hier Uniformteile holen. Ich mache das schon mal gerne, wenn wir im Kleinkrieg sind und ich möchte gerne stärker ähm, auf den Kern gehen, dann hole ich mir hier schon mal äh, eine Rüstung weil man dann entsprechend höheren Schaden anrichten kann. Dafür müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr dieses Symbol habt. Entweder Boss oder Kern. Äh, Schadenerhöhung, jeder hier zum Beispiel, den nehme ich sehr gerne für 150. Nehme ich es in Kauf, wenn ich eine gemischte Rüstung mache. Da ich aber mittlerweile mit Cowboy und Stachel drauf gehe, hat es wenig Sinn. Sinnvoll ist aber auch, mache ich auch hin und wieder, wenn äh, ich mal eine Phase habe, wo ich meine Jungs ähm, update und dann nicht so starke Basisbesetzung, dass ich mir dann hier den operative X hole. Der hat nämlich eine Steigerung von 25% in der Weste. Gut. Eigentlich kann man alles nutzen, jeder auf seine Art und Weise. Was jetzt neu und mehr gemacht wurde, ist eigentlich, dass man mehr Wert auf diese Drohnenmissionen gelegt hat. Warum weiß ich nicht. Scheinbar haben das entweder zu wenige gespielt oder man will es irgendwie hoch. So, und dann unten, wenn ihr auf Start drückt, habt ihr hier nochmal Klane. Wir sind derzeit nicht im Krieg. Ihr kommt dann wieder da in euer Clanliste. Darüber hinaus haben wir hier eure täglichen Herausforderungen. Meine fangen heute jetzt gerade erst an, wie ihr seht. Ich muss da gleich loslegen. Und ganz unten ist dann unter den Missionen, bei den Fältchen Herausforderungen, unten neu die Drohnenmissionen drin. Hier gibt es auch einige Änderungen. In der Basis werden die Geschütze und die, äh, der Schutzschirm nicht mehr mit Mikroprozessoren äh, ein Upgrade gemacht, sondern der geht jetzt automatisch mit hoch. Das heißt, das Verteidigungssystem geht jetzt genauso automatisch hoch mit dem Rang deiner Basis wie die Drohnen auch. Also die Verstärkung braucht man nicht mehr abzudaten. Die ist dann sofort da, wenn eure Basis sich verbessert hat. Ja, das war's im Großen und Ganzen von dem neuen Upgrade. Äh, auf den ersten Blick muss ich sagen, sieht schön aus, nicht schlecht gemacht. Wichtiger ist mir aber, dass hoffentlich äh, das Programmiererteam von GL die vielen Fehler in Griff bekommen hat. Ständige Abstürze im Chat, ständige Aufhängen des Spiels dass das in Zukunft besser läuft. Das würde mich persönlich sehr freuen und ich denke, ihr auch. Okay, danke euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal.